Da, das, mich, das, das ist, das ganze das ist möglich. Mich erinnert es auch ein bisschen an das Ende vom ersten Tomb Raider Film. Ja. Nicht von dem neuen, ja, ja. sondern mit dem alten, wo es das Planetarium war. Ja, ja. Mit ähm, Angel Angelina Jolie. Mit wem so, sonst? die sich auch für einen zweiten und dritten Film verpflichtet hatte. Ja, aber nur einen davon gedreht hatte, glaube ich. Nur den zweiten noch, den ersten gedreht hatte, dann den zweiten und der zweite war so schlecht das äh, so gefloppt dass sie den dritten nicht mehr gemacht hat. Und ich glaube, vielleicht erzähle ich auch Bullshit, sie hat quasi eine Vertragsstrafe zahlen müssen, weil sie sich schon verpflichtet hatte für den dritten Film. Ja, das kann Aber ich, ich hatte das zumindest mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das weiß ich auch. Das ist keine Leiter. Das ist keine Leiter. Das ist Ding. Guck mal, das ist bei... Schön nach unten schauen. Immer nach unten schauen. Das ist der Trick. Oh, jetzt, ich krieg gerade Flashbacks zu äh, Prince of Persia Warrior Within. Da hattest du nur solche Szenen. Das sieht aus wie der, wie der Uhrenturm. Nee, wie heißt der? Der mechanische Turm aus, aus Warrior Within. Nur halt alt. Noch älter. Das sieht aus wie der mechanische Turm, wenn man in Prince of Persia in die Vergangenheit reist. Ich, sicher, ob ich wirklich runter muss. Ich glaube schon, da links ist auch noch ein Balken, an dem du vielleicht kannst Ne, ich glaube, du musst dich abseilen. Wie war das denn mit dem Abseilen? Äh, die Trigger drücken, beide. Und dann kannst du dich mit äh, nur unten, ohne Trigger, äh, runterlassen. sei doch froh, dass da einfach keine Spinnen sind. Bin ich. Glaub mir. Die kommen noch. Nein. Da ist sie. Start it. ein Versuch so wert. Ich äh, kletter ich wieder hoch, oder was? Ja, das ist einfach... Das ist so, so ein Umweg, den musst du halt nehmen, weil alles kaputt ist. Das ist so. Ein Warrior Gewinn? Let's Play wäre auch was. Könnte ich auch machen. Oder ein Speedrun. Ich kenne das Spiel auch auswendig. Okay, wir sind ja dann da halt außen weiter. Du kannst ja jetzt... ...seilen, glaube ich, wieder. Aber wo seil ich bin? Ach, da bin ich. Gut. Mason würde sich einen Warrior Within Let's Play ansehen. Vielleicht mache ich das mal. Das ist gar nicht wie die USK-Wertung vor dem Spiel oh, ist. Oh Gott, oh Gott! Wow, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Was macht sie? Sie hängt an einem Seil. Wie bist du an das Seil gekommen? Ich habe keine Ahnung. da? Ich habe X, X, hab X gedrückt. Ich habe X gedrückt. Du bist wieder <lacht> <lacht> Nee, das ist eine andere Stelle jetzt. Ja, ja, jetzt habe ich hier dieses komische drehende Piratending. Ein Windrad. Was haben Windräder mit Piraten zu tun? Gut. Okay. Seh minus, aber dann in der Mitte. diese Richtung. Ah, ja, guck mal, oder? Ich kann. Ich oh, hoffe, das geht. Ich eine Nebenstelle. Ja, und darüber. Ja, das geht. Das Icon sagt ja. Und jetzt. siehst du das? Guck. Fancy SP. Boah, die Säge gesetzt. Das meinst du mit Piraten? Na klar. Nicht das hat gerade nur das hat gedauert. Das ist peruanische Piraten. Piraten. Okay. Per, oh, ich hasse solche Zeitdinger. Die ne? springen da grundsätzlich daneben. Ach, das Spiel zieh dich dann automatisch darüber. Du musst du nicht, nicht rechtzeitig springen. Oh. Siehst du? Oh mein Gott. <lacht> das ist echt wirklich oh. hart. Von of Persia geklaut. Aber komm, ich muss da jetzt nicht irgendwie durchspringen, oder? Ne, ich glaube, du musst da hoch an, den, an, der, an der Mauer hier. Oder dich runterhängen. Handeln. Du musst dich ja einfach nur runterhängen. Ne, da drüben geht's, glaube ich, weiter. Der Wasserfall da. Ja. Der Wasserfall? Ich oh, schon ja, da bist du hergekommen. Ne, da bist du nicht. Oh. Ich bleib einfach hier. Ich gemacht. Bleib einfach hängen. Ich weiß nicht, ob du ewig hängen kannst. Du hast recht, da bist du hergekommen. Ich werde jetzt ich hier Hallo? Da gibt's aber zwei Eigen. Ne, das ist was anderes nicht lang geklettert, um da hoch zu kommen. Fallen lassen ist auch keine gute Option. Ich muss schon wahrscheinlich irgendwie nach oben. Hm. Aber wahrscheinlich hier. Da hoch? Also ich muss Klettern schon quasi. hier irgendwie. So den Ding machen. Ja. Könnte sein, könnte sein. Das gleich du, du wirst das gleich ausprobieren. Sehst du schon die Wand? Nee, einen noch. ein noch. Ich bin fasziniert, dass sie, sie ewig hängen kann. Ja, ja. Das hat selbst, selbst Zelda nicht gemacht, was ja nicht so realistisch ist. Oh. Okay. Da kommt noch eins. Ich muss aber trotzdem weiter hoch. Ja, sieht so aus. Jetzt, quasi. Oh. okay. Also fast. Ja, äh, ich weiß, das bringt dir deinen Tag versüßt. Habe. Ich hab Neumi den Tag versüßt. Ja. Du musst. Ja, das, musst, das ist ja schon gemacht. Das dreht sich ja schon. Stimmt, die Segel sind schon gesetzt. Oh Gott, is. Ich werde gehypt im Chat. Was ist da los? Ach so! Ja. Ja, ja, ja, ich weiß warum. So. Das mache ich nicht für jeden, Neumi. so, Wenn die Wand kommt, das nächste ist schon die Wand. Ja dann weiterspringen, nachdem das Ding durch ist. Das ja, ist ja, ja. nur so schlecht. Quasi jetzt. Oh, Wo oh, das Ding? Got it. Yes. Und dann fängt sich das an zu drehen. Weil da wollte ich doch gerade dran hochklettern. Naja. Es hört vor allem auf sich zu drehen. Oh, es dreht sich immer mal zeitlich. Und. Das ist quasi ein Uhrwerk. Okay, das dreht sich nicht. Dann machen wir mal weiter in die Richtung. Meine Augen werden immer schwarz, ja, Die sind schwarz. Nee, deine Augen werden immer schwarz, weil die Brille grün spiegelt und du dann durch den Greenscreen leider den Hintergrund siehst. Das tut mir leid. Das können wir jetzt gerade. Das Problem ist, messen. ohne Brille sehe ich, ich nichts. Mehr Segel. Also ohne Brille sehe ich nichts und das würde das Spiel nicht unbedingt spaßiger machen. Also vielleicht für alle, nur für mich nicht, oh. Sagen wir mal so, ich würde wesentlich öfter den Controller haben, wenn <lacht> du keine Brille hättest. Dann siehst du die Monster... Siehst du? Dann sehe ich die Monster nicht. Das ist voll smart. Ich höre sie dann nur. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Würdest du mich ja dann auf alle... Wow. Alles gut. ...auf alle anderen Sinne verlassen. Ja, da kommt aber gleich schon wieder eins. Ja, aber ich bin da schon dann raus. Das ist groß. Das ist überhaupt nicht close. Nichts Klaus hier. Und jetzt? Ach ja, da geht's weiter. Ich kann doch hier bestimmt mich irgendwo hin. Ja, du kannst bestimmt wieder an das Teil da dran schießen. Ja, gut, das kann. Oh, Komm, ich kann halt von da irgendwas machen. Ich kann ich dann ziehen, dann geht das kaputt. Mann, das ist, glaube ich, glaub ich ein Weg oder sowas. Oder Vielleicht. Ich, oh, ich habe auch einfach was kaputt gemacht. Ich glaube, du hast einfach. Das ist einfach alles. Nur wenn du die Kontrolle in die, Hand hast, äh, in die Hand nimmst, machst du irgendwas. Ich hab die Tür Tempel. aufgemacht, ja. Damn, yeah, ah, okay. I get it. Ja, dann, da du I don't rein. get it. Du musst, das ist ein Zeitding. Ich glaub nicht, dass es das ein Zeitding ist. Ich kam mir nicht ein Zeitding vor. Naja, ist, doch, warte. Ich weiß, wie es ist. So. Jetzt. Und Steffen muss ich auch? Ja, yes, Und jetzt? Aha! Wow! <laughs> impressive. Mit mehr, uh, mm -hmm. Mehr Segel. Ist lang. Ja, kannst du wieder dran. Ich glaube, ich muss wieder runter, weil ich muss ja da hinten hin. Das dreht sich nicht. Du, kannst, du musst, da, schon musst da dran springen. Ich bin gar nicht so sicher, weil guck mal, das dreht sich nicht. Ja doch, das oben, dreht sich nicht. Oh, dadurch habe ich es jetzt gerade zerstört. Gott, find another way up. Ja, da sind auch noch Stacheln dran. Hast mm, du Aha, ach, guck mal. Okay, also an den zwei vorbei. Ah! Ah! Nein! Stopp! H halt! Stopp! Ja, jetzt musst du, glaube ich. Nee. Okay, ich kann mich hier nicht heilen. Nee. Ja, sie heilt, die heilt sich auf uns einfach. Mit der Zeit. So, Selfie-Overtime. So, ich kann sie so da nicht laufen. Ich kann mich, doch, ich kann mich hochziehen. Hey, das geht doch vorwärts hier. Ich will um die Ecke nicht springen. Hoch. Hoch haben wir es geschafft. Eine Feder, eine Feder. Eine Feder, eine Feder. Ein Nest. Alle Federn rausgeklaut. Ich bin von einem Kondo angegriffen. Gibt es doch in Peru, oder? Weiß ich nicht. Die Scheidiger tun bestimmt wieder weh. Die mit den Spitzen auch. Mhm. Das da kann ich wohl nicht machen. Das dreht sich halt nicht, ne? Oh, da kann ich aber hoch. Ja, also ich glaube, ich kann hier, kann hier links nicht ran. Nein, also du kannst halt nur zwischen diesen Stacheln an dieses, an dieses... ...brett quasi gehen. Das glaube ich nicht. Das sieht so weird aus. Try it. Du musst halt auch richtig treffen so quasi ah da hängt so ein Brett unten noch das habe ich nicht gesehen okay. ja, das ich, also ich habe es auch nicht gesehen oh mein Gott alles dreht sich wir fahren ein Karussell yay yeah. yeah. jetzt sind wir oben hallo Vogel. wir drehen uns wie auf dem guck mal da unten kann ich rein ja, muss er jetzt wahrscheinlich, ja. muss ich jetzt wahrscheinlich auch. ich glaube... <lacht> das ist eine Leiter. Ich ich jetzt persönlich nicht kommen. muss ich gestehen. Hat man gesehen. Okay. Hat ich bin nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Ich möchte es auch nicht ausprobieren, weil er mich tot. Ja, und wer weiß, wo wir dann anfangen. Aber es kann ja nicht sein. Ich muss mich vielleicht einfach abseilen. Ich weiß. Und dann vielleicht an der Wand langlaufen. Ja, das ist gemütlich. Kann ja jederzeit wieder hoch. Jakob, du musst wieder richtig timen. Das Ding dreht sich. Das ging aber gar nicht anders, oder? Das liegt nicht daran, dass ich jetzt verkackt habe. Nee, nee, ich glaube, das ging anders. What <lacht> the fuck? Oh Junge! Lauf doch! Oh Gott, geschafft! Schon wieder alles zerstört? aber. I'm past the eagle trial. I must be close to the hidden city. Da drüben ist schon wieder irgendwas im entdeckt. Ich glaube, das war was negativ. Du hast recht, das Wasser ist nicht so tief. Ich mache mich hier bloß lächerlich. So, dann lesen wir mal diese Tafel. Ah, spannend. Oh, guck mal, 100 Jetzt können wir äh, Sachen lesen. Hier geht's weiter. Monolithen. Unlocked. Cool, das kriegen wir noch raus, was das macht. Pilze. Pilze. Ich mag eigentlich keine Pilze. Ich finde Pilze eigentlich ganz lecker. Ja, nee, nicht so. Es ist so wenn sie da sind, das ist es okay, aber wenn ist sie es da sind, ist es okay, genau. Okay, also so, irgendwie so Champignons an irgendwas dran, ja, ja. schon, ist okay. Kann man machen. Aber jetzt so, so Pilzsuppe oder so. Achso, nee. nee, das muss jetzt So als Als Zutat, okay, aber nicht als Hauptzutat. Okay. Dann sind sie okay. Also du würdest doch nicht nein, sondern eine Schnitzel mit pilz haben. Wahrscheinlich nicht. Gut, du bist... Gut. Wolltest du das zunächst kochen? Weiß nicht. Man kann das ja mal im Hintergrund behalten. Oh, so, das kann man alles. So, jetzt müssen wir hier nochmal klettern. Äh, springen wir nicht. Guck mal, es fällt gar nicht runter. Das war ja <lacht> einfach. Die Höhle steht ja noch. Bitte komisch. machen Sie das Licht an, junge Frau? Alles wirklich, wir brauchen zum nächsten Mal, müssen wir uns den Monitor irgendwie echt heller einstellen. Das sage ich jetzt schon so, wie oft, wie viel Mal. Das <lacht> spielen wir jetzt das dritte Mal oder so. Also so uns? Zehn von zwölf und wir haben noch kein Bild. Jonah. Schöne Der Gegend. Also war kein Durb, sondern eher so eine Aussicht. Das habe ich nicht gesagt. Jonah? Kannst du dich da ja dranhängen? Ich kann mich da dranhängen, ja. Aber von da aus geht halt nicht weiter. ich junge Dame. Schreit auch ordentlich, ne? Bitte schreien sie nicht so. Frau. <lacht> vielleicht kriegen wir ja so ein cooles Bild hier, oder? Ich glaube wir sind zum nah Erkannte. Ach das geht schon. Okay. Ich muss nur... man kann nicht so weit unter den Boden, also das ja. geht nicht. Ähm, ich kann zoomen. Das ist vielleicht ein bisschen... Kannst du ihr noch ein freundlicheres Gesicht geben? Nee, das gefällt mir nicht. Okay. Ich hoffe, ich jetzt nicht aus. Nein, alles gut. Wir haben Ach noch ein sie bisschen zu schwingen. Einen ich sie für Lärm. Die schreiben. Der Kommentar ist großartig. Got to be more careful. Ich sollte vorsichtiger sein, während ich mich über hunderte Meter tiefe ich mein, Schlupen mal, schwinge. Ich guck dir mal an, wie tief das runtergeht. Ich kann es ganz schwer abschätzen, Weil aber du wenn du unten nach unten guckst und du siehst einen fliegenden Vogel, dann hast du ein Problem. Wenn du da runterfällst, erwartet dich bestimmt auch der T-Rex. T-Rex aus Tomb Raider 1? Der T-Rex aus ziemlich jedem Tomb Raider. Er war immer da. Hier war er noch nicht. Das ist wundervoll. Ist das ein gutes Foto? <lacht> Guck ganz schön, Detsch. Versuch's von der anderen Seite. Aber dann sieht man die Schlucht nicht, die so schön mit Ach So, okay. Die wollte ich ja. Ah, komm, nee, wir machen das mal nicht. Wir finden noch, wir finden heute noch, wir spielen noch, bis wir ein gutes Foto finden. Tschüss! Gut, dass sie ja noch nicht abgesprungen wird. Dass du da nicht hängen bleiben kannst, meine Liebe, sollte uns allen sagen. Oh mein Gott. Gott. Nein! Wie dumm bin ich? Ah, ihr könnt die Kamera und nicht drehen. Ich kann die Kamera Steuern. nicht drehen. Schade. Wir können auch nicht ranzoomen, nehme ich an. Ich glaube nicht, nein. Ach, schade. Das wäre wunderschön. Und dann hast du das Smile drauf. sie <lacht> einfach runterstürzt. Du bist wieder dran. Vielleicht stürzt du sie ja auch und dann musst du schnell Start drücken. Okay, ich versuch's. Vielleicht sehen wir es Was ist mir das mit der Axt? X, ne? X, in die Luft X drücken quasi. <lacht> Oh shit, das hat sie sagt sie So, auf jeden Fall. von dir Oh, das an! Oh, das ist wunderschön. Guck mal, wie sie so im Licht hängt. Ah, toll! Fotografieren du bist, du bist, du bist ist ja... Fotograf. Fotografieren Fotograf. ist ja malen mit Licht, ne? Oh, voll den weißen Satz rausgehauen. Das ist wunderbar. Sie hat irgendwie den, den Bogen im Gesicht. Das ist unge ja. ungeil. Hallo. Warum so nah? Warum nicht? Dann Sieht man ein bisschen was von ihr. Von ihrer so unfassbar perfekt reinen Haut. Können ich natürlich auch die, den Winkel hochstellen, aber ich denke mal... Sowas vielleicht, so schön die dritte Regel hier ah. beachten, gucken wir mal. Und dann können wir jetzt hier... Äh Nein. Das ist nicht schlecht. Äh. Disgusted finde ich sehr gut. Surprised, okay. Sad. Happy? Wollen wir das Happy Face nehmen? Die happy Face ist gut. Was sagt der Chat? Happy oder... Also wir haben die Auswahl zwischen Happy und Disgusted. Was wollen wir nehmen für YouTube? Ihr müsst jetzt beeinflussen, was die YouTube-Zuschauer dann sehen. Es gucken sich übrigens wirklich Leute an. Grüße an YouTube. Grüße an YouTube. So, was, was der Chat sagt noch nichts. Chat braucht eine Sekunde. Disgusted, 19 von 10. 19 Ach. von 10 für was? Ich würde echt gerne diesen Bogen aus dem Bild kriegen, aber... Es geht nicht. Er ist nur mal da. Er ist nur mal da. Wir können ihn nicht einfach an, anequipen. Mean, du kannst ihn nicht. nehmen und runterschmeißen, dann hast du aber keinen mehr. Ich glaube, das geht auch im Game nicht. Also bisher haben wir ein Vot für Disgust, zwei Votes. Okay, Nein. ich glaube, das... Äh, Ziehen wir jetzt auch nicht noch länger raus. Ich habe jetzt dummerweise die Kamera wieder gedreht. Ich glaube, so ist ganz gut. Ich würde mir gerne so Dinger einblenden. Oh. oh <lacht> das geht wow. sogar. Wundervoll. Da wollen wir sie natürlich hier auf dem Drittel haben. Wunderschön. Eine tolle Komposition. Sieht ein bisschen aus, als würde sie ein Bild mit einem Selfie-Stick äh, Selfie machen. Ja, so ein bisschen. Du hast recht. Dann ähm, ha Hide, hide, hide alles UI und, und Screenshot. Das ist Screenshot. Haben wir das gescreenshottet? nicht. Oder ich. Äh. Oh doch, ich habe bloß ausgestellt, dass, ähm, das ist angezeigt, dass es angezeigt wird in Steam. Ach so, okay. Es müsste gescreenshotted sein. Demnach können wir jetzt raus aus dem Photographer Mode. Du darfst weiterspielen. Ich soll mir weiter rumschwingen. Du weiter rumschwingen. Wir haben das Foto noch gemacht. Das war das Wichtigste des Abends. So sieht's, so sieht's Klaus. Wenn du jetzt gestorben wärst, dann wäre ich sehr, sehr traurig gewesen, dass man nicht einen Clip machen kann auf Twitch, wo man beides sieht, wie ich sterbe und wie du stirbst, nachdem wir so lange ein Foto gemacht haben. Aber ich jetzt als Highlight nochmal hochgeladen auf YouTube. Wir hätten hier jetzt auch ein wunderschönes Springbild machen können, glaube ich. Vielleicht machen wir das auch noch, vielleicht ist das besser. Okay, ich versuch's. Nur richtigen Moment Pause drin. Kannst nicht drehen. Was für ein schlechter Fotografie. -Bus. Square Enix verhindert Spaß. Verhindert Spaß. Wir haben einfach ja, es gibt vielleicht Outfits, wo sie vielleicht einen Rock trägt. <lacht> Dann würde man das doch auch so sehen. Hier ist sehen. das Wasser ganz schön klar. Ist doch schön. Das sind auch keine Piranhas. Ja. Ist doch toll, einfach mal baden zu das gehen. Das ist richtig Urlaub hier? Ist schon schön, ne? Also da wäre ich es auch gerne. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit Pfeil und Bogen auch an sich. Ach, ich glaube schon. Nur wenn dann so eine, so eine Zombie-Viecher rumlaufen halt nicht, ne? Schwimmen wir wir könnten auch duschen. Ich könnte doch einfach rauskriegen. Warum guckt sie da unten? Da ist irgendwas. Hallo? Oh, Loot! Loot! Mit Hass geöffnet. Vandalismus! Schön. Ich kletter jetzt hier noch raus. Mein Frosch. Ein Fröschlein. Können wir dich Fotografieren? Der geht halt auch einfach nicht weg. Er sitzt im Schatten. Das ist immer blöd. Alles was cool ist in diesem Spiel sitzt im Schatten. Also guckt ihn aber an, ne? Wenn du du da ja, ja. Das ist Hallo. Ja also Frosch, Hallo Frosch. Hallo Hallo Hallo Herr Er hat keine Angst vor mir. Es hat bestimmt bald die versteckte geheime stattgefunden. Du sagtest es Jonah, I Da war ein Tier. Was war ein komisches Tier? Vielleicht war das ein Lama oder ein Alpaka. Wenn das ein Alpaka ist, dann machen wir noch ein Selfie damit, dann wird das das Bild. Ich habe den Tag bei irgendwie eine halbe Stunde dazu gebracht, ein anständiges Bild mit einem Alpaka zu machen. Es ist... Es ist ein Lama. Aber... Ja, was läuft von mir weg? Überraschung! Du hast Feich und Bogen dabei. Da ist bestimmt ein Lama! War. Hallo? Das ist doch ein Lama, oder? Das ist ein Lama. Das kann doch mal Alpaka sein. Alpaka sind viel flauschiger. so Wir haben es so wir rum. ja noch nicht von nahem gesehen. Aber es ist jetzt hier einfach in die Wand verschwunden. Ins Gebüsch. Das es versteckt Wann. sich im Busch. Es ist zurück in seinen Bau. Jeder weiß, Lamas leben <lacht> unter der Erde. Aha. In Höhlen. Genau. Dort bauen sie mit ihren Grabklauen Dinge. Wer, wer, wer kennt sie nicht, die altbekannten äh, Lama-Höhlen? Und in diesen Gängen bauen sie Fallen für Kleintier und äh, Pflanzen. Heute wichtige Dinge über Biologie gelernt. Piranhas können sehen. Sind aber kurzsichtig. Sind aber kurzsichtig. Und Lamas leben unter Hallo? Immer erstmal Hallo Es wird bestimmt jemand antworten schreien. Ja, ich bin in der Küche und machen mir mal mal Okay, da ist irgendjemand. Hallo? Ich fürchte, du musst weitergehen. Ich möchte das. Woran ist das Lama? I can hear you. Lama, richtig. You. Hallo. Eine Katze, eine Katze. Oh. I can help you. Get back. You don't belong here. Yeah. Ja, du auch Warum? Jetzt gehe ich bestimmt gleich vor auf die Nase. Das hätte sie vielleicht nicht tun sollen. Trinity. Oh, der gehört zu Trinity? Fuck. Geschossen. Ja, das war sie nicht. Ach. Das war die. Ah, cool. Guck mal, die haben keine Gruselmasken auf, deswegen sind das die guten. Hallo, hellas. Guck mal, das ist eine peruanische Lara Croft. Das ist bestimmt ihr Sohn. Ja, oder. Whatever. Wahrscheinlich. Das ist pa Pablo II. Auf jeden Fall scheinen What sie zu kennen. What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. You must find safety. Bring Ah, oh, die nehmen mich jetzt also mit. <lacht> okay, ab geht's nach Guantanamo, Bay. Das sah gerade echt nicht gut aus. Okay, es war der so. Ich weiß halt nur nicht, wo ich jetzt bin. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. In der versteckten Stadt. Und der Sohn ist nicht sonderlich gespräch. Naja. Der wird gerade von seiner Mutter angeschnauzt. Kann ich schon nachvollziehen. Der schämt sich jetzt, der hat Mist gebaut. Geh in dein Eck. Kind. Ist es bestimmt kalt in Peru? Sie hat sich gerade die Hände gerieben und also ist Feuer vorher ge gehalten. Ich glaube bei der Frage nennen Sie Länder, in denen es kalt ist, ist. Peru nicht unter den Top Ten antworten. I was expecting ruins, not you or any Na, bleiben. Äh, Vitamin fragt ob bleiben und gespoilert werden oder Netflix. Ich denke Netflix, denn wir machen eh bald Schluss. Also, okay. Ja dann, äh, wir dann. wieder gehen. Tschüss, war schön mit dir. Also wenn du nicht gespoilert werden willst, hast du nicht zugucken. Ja, hat ja aber den Weg bisher, er hat er nicht gesehen, was, äh, was so bis hier passiert ist. Ich... Weg, da muss er also noch alleine finden. Warum willst du es? Du hast es? Sir, nein. Ich kann es nur nicht sagen, Trinidad, der Kult, du kommst zu es haben den chaos gefährlich. Warum? Was haben sie mit dir getan? Wir den Spachtel aus Karosspachteln klaut und Mexiko unter Wasser gesetzt. Technisch gesehen machen wir das. Seid mal entertaining. Junge, wir spielen Tomb Raider, das ist amazing. Ich bin nie entertaining. Das reicht. Ich bin nicht entertaining. Ich bin genauso wenig entertaining, wie ich lustig bin. Also. Kann ich bestätigen. Danke. Bei Kiki. is ist ein Ort death Tod und And you Und your denkst, du there? hier Ja, wenn nicht da, wo sonst. Yes. Ist. Also, also jetzt mal Uliwitz. Natürlich. Natürlich, es kommt nie jemand zurück von solchen Orten. Ja, natürlich nicht. Du risk es, einfach zu stoppen, the Kult. Ja. Ja. Yes. So ist sie drauf. Ja, warum nicht, mein. Bring ihn in. Him in? Oh. oh! Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We'll bring you to the serpent with the silver eye. But we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying. J. Jonah steht, glaube ich, nicht so aus. Okay. Das Spiel hat schon so wieder eine Ausrede, warum wir alleine unterwegs sind. Ja, ja. All diese Probleme gerade hätten und wir leichter lösen so können, wenn wir zu zweit gewesen wären. Nein. Er hätte zum Beispiel die Tür hochhalten können. Super easy. So stark Passiert nicht. Mit seinem Fenty Tattoo und seinen Riesenperlen, die von Spiel zu Spiel immer größer werden. Guck mal. was Neues an. Voll das nice Outfit. Wann habe ich mich denn umgezogen? Ja, gerade offscreen offensichtlich. Es ist gerade ein bisschen Zeit vergangen. Okay, cool. Da steht ein Lama. Da du steht ein weißt, Lama. Was wir jetzt noch ein Selfie mit dem Lama machen Ein Lama-Selfie? Yes. Ich fürchte, das ist richtig. Du hast gesagt, wenn wir müssen einen Lama finden müssen. Guck mal, Zivilisation. Ist mir egal, ich einen Lama. Schon wieder. Wir haben schon wieder einen zivilisierten Ort gefunden. Ja, den Lama! Lama! Lama! Oh. Ich kann mich nicht anständig gut hinstellen. Ist auch kein Licht wieder da. Guck in die Kamera, Lama. Vielleicht finden wir noch ein anderes Lama. Wenn das aber das einzige Drück mal Start. Jetzt. Schau mal rein. Und jetzt drehen wir die Kamera so, weil die gucken beide gerade in dieselbe Richtung. Das siehst nichts, das ist Quatsch. Oh, Mann. Das können wir uns, glaube ich, fahren. Das Lama. Lama. Ja, mach mal heller. Dreh mal hoch. Komm. Wie geht das? Oberlama. Nee. No. Und jetzt rechts. Auf dem Deephead. Ja. Naja. Oh, was ist das für ein Trip? Das ist nicht schön. Aber da ist das Lama. Das Lama hat einen schwarzen Kopf. Das ist sehr ungünstig. Ja, vielleicht finden wir noch ein Lama, was in der Sonne steht so aus, als wären hier viele Lamas. Okay, du machst dann, wenn du, wenn du was fotografierst, erstmal immer die safen Fotos, die du auf jeden Fall haben willst. Yeah. Das heißt, wir machen jetzt ein Foto mit dem Lava und dann, und dann gucken, ob wir ein besseres finden. Okay, ich versuche hier, du bist hier... Ich darf das machen, okay. <lacht> Wie soll ich das immer machen? Ja, weil das echt schwierig ist. Gib mir bitte ein freundlicheres Gesicht. Ich meine, neben dem Lava kann man nicht so gucken. Okay. Ich brauche ich brauch auf dem Bild aber Platz halt auch für das Logo. Deswegen... <lacht> Ja, ja, ist okay, aber ich war äh. nicht. Ja, ein Lava, yay! Gab es nicht auch noch ein Smiling Face? Ah, das ist nicht so geil wie das. Stimmt. Das ist so ein richtiges... Und das Lava grinst auch. Das Lava grinst auch ganz wunderbar. Wir können auch ein Polaroid draus machen. Nee, ich möchte da kein Polaroid draus okay. machen. Das ist so. wunderbar. muss halt auch noch mit rein, das ist das Ding. So, ich glaube, das können wir so machen. <lacht> Sieht doch überhaupt nicht angestrengt aus, wie sie lacht. Vielleicht kriege ich da auch in, ähm, in Photoshop noch ein bisschen was rausgeholt. Okay. Das kriegen ich, glaube ich, hin. youtube zuschauer wissen das natürlich schon, die haben es schon gesehen. Schon längst. Ja. Schon vor vier Tagen. <lacht> schon vor vier, hä? Ja. Ach so. Das ist quasi der letzte Part auf YouTube. Der nächste Woche Donnerstag. Kommt. Der nächste Woche Donnerstag auf YouTube geht. Ach, und dann haben die am Montag, aber das haben natürlich schon gesehen, ah. weil ich ja immer dasselbe nehme. Wollen wir mit diesem wunderschönen Bild äh, das Ganze heute beenden? Es ist wunderbar, also ja. Äh, dann... Kannst du nochmal alles heiden? Genau, dann beenden wir den Stream mit diesem wunderschönen Bild von Lara und einem... Lama, die fangen so beide mit L an. Ja. Lara, dann Lama. Im purpur sind wir ganz Lama, ist auch wahrscheinlicher als Alper L Lara. L Lara Lama Lama. <lacht> Rama, Lama Ding Dong. Gut, äh, bevor wir noch dümmeren Schwachsinn reden, ähm, machen wir Feierabend für heute und sehen uns in zwei Wochen, zwei Wochen wieder. Denn also. Nächste Woche Gaming Night im Stuck. Da könnt ihr auch vorbeikommen. Könnt ihr auch unbedingt vorbeikommen. Also wenn ihr aus Leipzig kommt und es gerade schaut, unbedingt vorbeikommen. Es gibt tolle Sachen dort. Fancy shit. Was gibt's denn da alles? Wir haben ein Fireside Gathering. Fireside Gathering? Also Hearthstone. Ja. ja. Wir spielen ein großartiges Mario Kart-Turnier. Mario Kart ist immer gut. Und wenn ihr bisher noch nie dazugekommen seid, könnt ihr tatsächlich sogar VR austesten. Virtual Reality. Die Jungs und Mädels, obwohl ich gleich glaub, ich glaube, glaub, das sind tatsächlich nur Jungs von F Society. Beehren äh, uns nämlich und bringen eine ganze Menge lustiger Spiele mit. Okay. Ja. Ich frage mich, ob man Tomb Raider in Virtual Reality spielen könnte. Das weiß ich. Nicht. Überleg so die Szene, es die wir eben hatten mit dem Schwingen so über der Schlucht wow. und du siehst es in 3D. Wow. Es gab in dem Teil davor gab es einen Level, das konntest du mit VR spielen. Das war übelst widerlich. Okay, ich eigentlich möchte ich es nicht ausprobieren. Okay. Eigentlich möchte ich an dieser Stelle mich verabschieden von allen Zuschauern und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!